ungefähr 35 Jahren. Ist in diesem Zimmer etwas Grauenvolles passiert. Doch die Wahrheit ist nie ans Licht gekommen. Action! Wir drehen mit dem teuren Oester in einer Ruine mit Prostituierten von dem Zuhälter. Ben, sie schwebt. Oh. Etwas Schlimmes hatte sich zugetragen. Aber ich war nicht gefasst auf das Böse. Wenn wir jetzt noch länger rumzögern, dann öffnet sich die Heile! Oh.